Hallo meine Puckefreunde, Pucke-Nenten. Viele von euch erwarten jetzt bestimmt, dass ich hier die Folge jetzt abspiele, aber das Problem ist, diese Folge, die ist sehr asynchron und wenn ich das meine, dann meine ich das äh, im betriebenen Sinne. Denn irgendwie ist alles kaputt geraten. Die Audio ist da und das Gameplay ist anders und es ist bei der gleiche Datei und die andere Datei ist einfach auch noch äh, mit der Audio anders. Irgendwas hat da mega kurz gelernt in dem Video und zwar mehrmals und da ist dann irgendwie die Audiospuren hin und her gerast und ich kann das einfach nicht mehr. Ich habe alles versucht, ich kann das Video aber jetzt eben <lacht> so gesehen Zeitreffer mal abspielen so ein bisschen. <lacht> ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Das ist dann die Folge für heute. Ich werde dann, als schäle vielleicht in der nächsten Folge auch noch hochladen. Die Sache ist, in der nächsten Folge ist das zwar auch so, nur es hat er nur einmal gelegt und nicht fünfmal oder so wie in diesem Video. Und wenn ich das jetzt noch alles hier machen würde, in diesem Video, was ich jetzt gerade, wie ihr gerade seht, hier das Bild, ähm, wären wir noch morgen hier. Also ja, das andere Video, das habe ich aber schon, aber das einmal die Audio-Schwur Audio Audio anders ist. Das habe ich nicht nur einmal, also ich glaube, das kann ich noch. Ich hoffe es, ansonsten kommt ich, komme ich noch nochmal an mit so, hey, zu mir leid, dass das Video nicht kommt. Aber dieses Video hier ist eh nicht so wichtig, es ist eh nicht so ganz viel passiert. Und zwar einmal hier, blabla bla, haben wir hier ein paar Kinder bekämpft. Wir sind von der hier nach links gegangen, auf die Route. Sandala und Satze haben gekämpft, haben da ganz viel gekämpft. Dann bin ich da ja kurz dran gegangen, hab gesagt, nee... Es äh, ist nur Abkürzung, das gehen wir nicht. Spiels eh viel zu einfach, deshalb brauchen wir das nicht. Und dann kämpfen wir hier. Ja, es ist halt es ist traurig, aber die nächste Folge, ich hoffe, die kann ich noch äh, richten. Und äh, ja, es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Bla bla. Dann kämpfen wir halt gegen die ganze Ecke. Hier habe ich äh, nach, hier Nidorina in ihrem Aussehen kritisiert, weil sie äh, aussieht wie ein Schwein mit großen Ohren. Und in dieser Schweinenase habe ich noch ein bisschen kritisiert. Wieso sind die alle in einer Reihe? Das ist doch voll langweilig, voll deplatziert. Ähm, ja, da haben wir noch ein bisschen gekämpft. Die Folge ist schon fast vorbei. Das ist schon gleich vorbei. Da kämpfen wir nochmal gegen den Typen. Gegen ihn kämpfen wir nochmal. Ich glaube, schon fast zu Ende. Da gehen wir da rein. Der hat Durst. Der lässt uns nicht durch. Und dann gehen wir hier lang. Nach unten. Und. Guck mich noch ein bisschen um. Der sagt das gleiche. Ich habe Durst. Bitte mir was zu trinken. Sonst kannst du nicht durch oder sowas. Dann sind wir hier in Prisma City angekommen. Haben mit denen geredet. hatte dich aus die Rockets Angelegenheiten heraus. Sagt er dann. Und. Ansonsten habe ich nur die Musik genossen, habe ein bisschen, ein bisschen rumgelaufen, habe ein bisschen was erzählt. Habe mit denen allen geredet. Hier natürlich mit meinem, mit meinem Freund. Der sagte nämlich, wenn ich ein Fahrrad... Ups, ähm... Ich mal ein bisschen vor, so ganz leicht. Ja, wir waren da halt auf jeden Fall drin. Und... Hey, komm, zeig mir die Szene. Wenn ich ein Fahrrad hätte... würde ich den Radweg benutzen. Ja. der Die Pokeflöte, die weckt Pokémon auf mit irgendeinem... Mit nur, keine Ahnung, was er da war. Auf jeden Fall, ähm, Ja, es ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ab hier hört auch irgendwie eine der beiden Turnspur, ähm, Turnspuren auf. Keine Ahnung. Und ab hier ist das wieder dann vorbei. Ähm, ja, ich weiß. Es ist ein bisschen blöd gelaufen, aber... Anders geht das jetzt halt nicht. Und... Ja, ich hoffe, das passiert nicht mehr mal. Ähm, jetzt wisst ihr so in etwa, was passiert ist. In der Folge ist nicht so gerückt, nicht ganz, ganz viel passiert. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall eine Stadtbummel machen. Und ja, die nächste Folge, die werde ich auch schon mal bearbeiten nach diesem Video, was, online, was dann online gekommen ist. Und ich hoffe, ihr könnt das so gesehen als richtige Folge 17, glaube ich, sind wir schon äh, sehen. Ja, ich hoffe, es war nicht so schlimm. Und ähm, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ja, äh, haut rein und bis zum nächsten Mal, falls es das nächste Mal gibt. Ich hoffe, auf jeden Fall haut rein und ciao!